Ich bin Juristin, ich arbeite für einen Menschenrechtsverein in Berlin, mit dem wir vor allem Klagen organisieren, um Menschenrechte also vor Gericht durchzusetzen. gebe ich ähm, geflüchtete, jugendliche ähm, Beratung im Aufenthalts- und Asylrecht? Also Flucht ist, wenn Menschen den Ort, an dem sie leben, verlassen, äh, aus einem Grund, aus dem sie sich dazu gezwungen fühlen, also das gar nicht als Wahl empfinden. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, die also äh, total nachvollziehbar sind. Das kann sein, weil Menschen äh, schwul oder lesbisch oder trans sind und deswegen ihnen Gewalt äh, oder auch Gefängnisstrafen drohen in ihrem Land. Das kann sein, weil sie ähm, arm sind und nicht wissen, wie sie ihrer ihre Schwester die Schulbildung finanzieren sollen. Ähm, das kann auch sein, weil sie in einem Land äh, leben, mit dem Krieg herrscht. Wenn die Menschen fliehen, dann müssen sie einen anderen Ort finden, wo sie ein Leben in Sicherheit haben können und ähm, dann Schutz suchen. Und in diesem Fall gibt es das Asylsystem in Europa und es ist nicht möglich, einen Asyl außerhalb von Europa zu beantragen. Deswegen müssen die Menschen nach Europa erstmal kommen und in Europa erst Schutz offiziell suchen. Menschen auf der Flucht benutzen ihre Smartphones ähm, genauso wie wir für, ähm, als Navigator, als ähm, Kommunikationsmöglichkeit. Aber es ist sehr viel wichtiger als bei uns, weil diese Menschen haben keine Kontakte zu ihren Familien, da müssen sie ihre Familien tagtäglich kontaktieren, damit sie sichern, dass sie immer noch am Leben sind. Menschen fliehen von überall ähm, auf der Welt. Die Menschen, die über die Türkei nach Griechenland zu den Inseln fliehen, dann brauchen sie auch ähm, wiederum wetter -Ups, um zu wissen, wie ist das mit dem Wetter heute? Könnte ich ähm, in ein Boot einsteigen oder ist das für mich lebensgefährlich und das Wetter ist schlecht und würde ich wahrscheinlich sterben? Es ist wesentlich leichter mit einem Smartphone zu fliehen, weil man all diese Möglichkeiten, die die Internetfunktion mit sich bringt, ähm, die einfach sehr, sehr hilfreich sind. Ja. Es kann sein, dass Menschen auf der Flucht Handys ohne Internet benutzen. Ähm, ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil bei Handys ohne Internet müssen sie in jedem neuen Land eine neue SIM-Karte kaufen, was eher mehr Kosten ist und was nicht möglich ist, weil in vielen Ländern haben sie keine offizielle Unterlagen und dann können sie überhaupt keine SIM-Karten registrieren. Ähm, deswegen kann ich mir das nicht ähm, vorstellen. Smartphones ähm, dokumentieren alle Daten über unserem Leben und es gibt immer Apps, die einen Zugriff auf alles, was, ähm, was wir in unserem Leben machen, haben, wie zum Beispiel die Google Maps. Die dokumentiert ganz genau, wo ich tagtäglich hingehe und das könnte ja gefährlich für geflüchtete Menschen im Asylverfahren in Deutschland, weil das, dokumentiert, weil das detailliert eine Dokumentation macht, über allen Wegen, die geflüchtete Menschen ähm, auf der Flucht machen. Durch die vielen Daten, die sich also auf so einem Smartphone befinden, bei Geflüchteten wie bei uns allen, kann man eben die Personen, die das Telefon nutzt, sehr gut ausforschen und sehr viel über sie herausfinden, wenn man will. Das ist so das, was man auch als gläserner Mensch vielleicht bezeichnet, dass man sehr durchschaubar wird. Man hat ganz viele persönliche Nachrichten darauf, Fotos, man kann sehr, sehr genau herausfinden, was für eine Person das Telefon nutzt. Und je nachdem, in welcher Absicht man das da nutzen will, kann man das natürlich auch gegen eine Person nutzen, dass man so viel über ihr Leben weiß. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, ist die zentrale Migrationsbehörde und zuständig für Asylverfahren. Also das BAMF entscheidet darüber, ob Geflüchtete in Deutschland bleiben dürfen oder ob sie in ihre Heimatländer zurückkehren müssen. Wir haben 2017 ein neues Gesetz bekommen in Deutschland und seitdem dürfen BAMF-Mitarbeiter das Handy von einem Geflüchteten herausverlangen und Daten aus dem Handy auslesen, um danach bestimmten Kriterien das auszuwerten. In dem Termin beim BAMF Müssen geflüchtete Menschen genaue Angaben über ihre Namen, Nationalität, Herkunftsland geben und müssen nachweisen, dass sie bestimmte oder dass, sie, dass die ähm, Angaben stimmen. Deswegen müssen sie meist, meistens Fälle ihre Re Reisepässe vorlegen oder bestimmte Dokumente ähm, oder ähm, Unterlagen vorlegen, dass sie ihre Identität nachweist. Viele geflüchtete Menschen können das nicht machen, weil sie ihre Unterlagen entweder auf dem Weg verloren haben oder dass sie plötzlich ihre Renten verlassen sollten, ohne dass sie die Möglichkeit haben, diese Unterlagen zu sammeln und mitzubringen oder weil sie auf dem Weg nach Europa beklaut wurden, zum Beispiel. Also das BAMF hat dann nachher so einen Bericht. Und da steht, einmal ist da so eine Landkarte eingezeichnet, da stehen dann ganz viele Informationen, wo die Person sich mit dem Handy aufgehalten hat. Das BAMF weiß dann, mit was für einem Namen sich die Person angemeldet hat in Apps, also zum Beispiel bei Facebook, was ist so die E-Mail-Adresse, die die Person benutzt hat, zum Beispiel. Und das BAMF weiß, in was für Sprachen die Person in Nachrichten kommuniziert, angeblich jedenfalls. Also eine Software stellt das fest, wir wissen nicht genau, wie gut die arbeitet. Und das BAMF weiß dann auch, in welchen Ländervorwahlen die Person kommuniziert, also telefoniert oder Nachrichten geschrieben hat. Es gab bei mir in der Beratung Menschen, die mir erzählt, dass das ähm, sich sehr schlecht angefühlt hat, dass das wie ein Angriff auf die Privatsphäre der Person, weil die Personen haben viele private Nachrichten geschickt. Jeder von uns schickt private Nachrichten an vielen Menschen und das ist unmöglich, dass diese Nachrichten von einer Behörde aus eingelesen werden können und ausgewertet werden können. Was nicht der Fall zum Beispiel bei einer Person die in Deutschland ähm, geboren und die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Weil in Deutschland gibt es bestimmte Regeln, wann kann man das Handy, wann kann eine Behörde das Handy von einer Person einlesen und das kommt nur bei ähm, sehr hoher Krimine äh, krimineller Strafen und da gibt es einen Unterschied mit den geflüchteten Menschen und das ist ein Teil, wo das Gesetz eine bestimmte Gruppe von Menschen, die in diesem Land leben, diskriminiert. Es ist total problematisch, dass das BAMF also hier auf diese Handydaten zugreift, weil das ganz ganz persönliche Daten sind. Jeder von uns weiß das, glaube ich, wenn mal Freunde oder so am Handy spielen, was sie da alles auch an Daten vorfinden können. Das sind ganz persönliche Daten. Und dass eine staatliche Behörde darauf zugreift, ist eben total gefährlich, weil der Einzelne so durchschaubar wird. Und bei mir persönlich zum Beispiel könnten staatliche Behörden jetzt mein Handy nur ausleuchten, wenn sie also der Überzeugung sind, dass ich eine ganz schwere Straftat begangen habe und sie wollen mich überführen, also verhaften dafür und Beweise sammeln. Oder sie haben Gründe, eben zu glauben, dass ähm, ich ganz bald eine schwere Straftat begehen werde. Also zum Beispiel einen Terrorangriff. Ähm, dann ist das inzwischen zulässig und auch das wird in Deutschland ganz stark kritisiert. Aber einfach so, ohne dass es einen speziellen Grund gibt, dass eine Person irgendwas falsch gemacht hat, einfach diese ganzen Handydaten auszulesen, das passiert eben nur bei Geflüchteten in Deutschland. Und es ist unvorstellbar, dass das bei anderen Menschen passieren würde, weil dann würden die Menschen Riesenproteste machen und würden auf die Straße gehen und das würde direkt angeklagt werden und dann wahrscheinlich auch vom Bundesverfassungsgericht kassiert werden. Aber weil Geflüchtete eben nicht so gut vertreten sind, ähm, passiert das eben trotzdem, obwohl das eigentlich den deutschen rechtlichen Standards nicht entspricht und illegal also ist. Problematisch bei der Auswertung von Daten, ähm, dass keiner weiß, wie gut diese Programme arbeiten. Ich spreche Arabisch als Muttersprache, aber ich kann selber nicht erkennen, dass Personen aus bestimmten Ort, äh, Orten aus Syrien kommen, wobei ich ursprünglich aus Syrien komme, oder aus dem Irak kommen, weil die Dialekte ähm, hören sich genauso gleich an. Letztendlich ist das also ein ganz teures Verfahren, das das BAMF eingeführt hat. Und es hat insgesamt jetzt so 20.000 Handys ausgelesen und ins, also insgesamt nur bei zwei Prozent von einer bestimmten Untergruppe dieser Fälle geht das BAMF davon aus, aufgrund dieser Handydatenauswertung, dass da vielleicht falsche Angaben gemacht worden sind. Das sind aber in Klarzahlen sind das ungefähr nur so 112 Personen jetzt über den Zeitraum 2018-2019. Und dafür hat das BAMF also 11 Millionen Euro ausgegeben und 20.000 Handys ausgelesen von Personen, bei denen es überhaupt keinen Grund gab, davon auszugehen, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Und selbst in diesen 2% der Fälle, in denen also das BAMF jetzt aufgrund dieser Prüfberichte davon ausgeht, dass da vielleicht falsche Angaben gemacht worden sind, ist auch das nicht sicher. Denn es kann sehr gut sein, dass da falsche Ergebnisse rausgekommen sind. Ähm, denn wir wissen gar nicht, wie gut diese Systeme arbeiten, also diese Software und diese Computer, die, die, die das BAMF benutzt, weil das BAMF da einfach gar keine Informationen so rausgibt. Problematisch an dem Auslesen von Daten, ähm, dass das BAMF heißt, wenn ich Nachrichten an Personen schicke, in welchem Land befinden sich diese Personen? Und es kann sein, dass eine Person Nachrichten an ihre Familie schickt, die in dem Libanon äh, sich befindet, aber die ganze Familie kommt ursprünglich aus Syrien. Sie sind aber nicht mehr in Syrien, weil dort Krieg ist, dann sind sie in Libanon und dann geht das BAMF davon aus, dass diese Person aus dem Libanon kommt, ähm, weil sie nur Nachrichten an Libanon schickt, wo dann ähm, das BAMF nicht wissen kann aufgrund der arabischen Sprache und die englischen Dialekte, ob da Unterschiede in dem Dialekt gibt dann geht das BAMF davon aus, dass die Person aus dem Libanon kommt und das kann als negativer Punkt in ihrer Asylverfahren äh, sein. Problematisch in diesem Beispiel ist, dass viele Menschen oder alle Menschen, die aus Syrien kommen, aufgrund des Krieges dort eine Anerkennung oder Aufenthaltserlaubnis in Deutschland bekommen, aber nicht an Menschen, die aus, äh, aus Libanon kommen. Und von daher konnte es dazu ähm, führen, dass das Banff das Asylantrag ablehnt und dass diese Person wieder nach Libanon abgeschoben wird. Ich bin Jurist und arbeite bei der, meinem Menschenrechtsverein, der Gesetze für Freiheitsrechte ähm, heißt. Und da versuchen wir eben durch Klagen Menschenrechte vor Gericht auch durchzusetzen. Und wir sind seit Anfang an der Überzeugung, dass dieses eingeführte Instrument des BAMF, also dass es so Handydaten auswertet, dass das verfassungswidrig ist und Grund- und Menschenrechte verletzt. Und wenn aber so ein Gesetz verabschiedet wird, das verfassungswidrig ist, dann kann man dagegen quasi nur zwei Sachen machen. Entweder man überzeugt quasi den Bundestag als Parlament, das Gesetz zurückzunehmen oder zu ändern, oder man klagt dagegen und klagt dann durch die Instanzen, also es gibt dann bloß äh, vom Verwaltungsgericht, da kommt das Oberverwaltungsgericht, dann das Bundesverwaltungsgericht und dann kann man zum Bundesverfassungsgericht und das kann dann erst entscheiden, dass das ähm, Gesetz, was verabschiedet worden ist, verfassungswidrig ist und dass das BAMP also aufhören muss, diese Handydaten auszuwerten. Meine große Hoffnung wäre deswegen, dass der Bundestag stattdessen reagiert und das Gesetz ändert, weil das könnten die sofort machen. Ich mache jeden Tag Beratungen für geflüchtete Menschen. Das heißt, ich berate die Personen, was sie von Rechten haben, was das Asylsystem in Deutschland bedeutet. Ähm, und genau zum Thema Digitalisierung berate ich immer die Personen, wenn sie Termine beim BAMF haben, dass, ihre, dass sie ihre Handys nicht mitnehmen bzw. zu Hause lassen. Ich bin auch bei der Seerbrücke aktiv in Berlin. Die Seerbrücke ist eine politische Bewegung, ähm, die sich ähm, gegen die Kriminalisierung von ziviler Seenotrettung im Min-, äh, Mittelmeer einsetzt, aber auch gegen die Abschottungspolitik ähm, von Europa. Sich einsetzt. Da organisiere ich Demonstrationen in Berlin und dann bin ich immer am Demonstrieren unterwegs, beziehungsweise fordern wir durch unsere politische Arbeit bei der Seebrücke Bleiberecht vor allen hier lebenden Personen. Beruflich arbeite ich eben für die Gesellschaft für Freiheitsrechte und organisiere diese Klagen, aber privat muss ich sagen, gehe ich auch auf Seebrücken. Demonstrationen und setze mich dafür ein, dass wir Menschen, die auf der Flucht sind, hier in Deutschland eben Asyl gewähren, dass sie hier bleiben können und dass sie Menschen ein menschenwürdiges Leben haben. Ein großes Problem ist, dass nicht viele Menschen über das Praxis der, ähm, des BAMF ähm, wissen. Deswegen finde ich find es wichtig, dass jeder Person seiner Bekanntinnen erzählt, was da beim BAMF ähm, zum Beispiel in diesem Fall passiert, damit die Menschen schon einen Oberblick haben, wie schwierig ist das für geflüchtete Menschen überhaupt eine ähm, Aufenthaltserlaubnis in Deutschland zu bekommen. Also mir ist das einfach wichtig, dass wenn ähm, der Staat was macht oder der Bundestag oder ein Parlament ein Gesetz verabschiedet, ähm, das halt nicht einfach hinzunehmen, sondern in Frage zu stellen, was da eigentlich genau passiert und ob das sinnvoll und richtig ist und das nicht einfach hinzunehmen. Und ganz speziell jetzt bei dem Gesetz, was eben diese Handydatenauswertung ähm, ähm, ermöglicht, ähm, da finde ich, wenn man sich genau damit auseinandersetzt, dann ist irgendwie klar, dass das verabschiedet worden ist in dem Versuch, Geflüchtete als eine Gefahr darzustellen, die man mit so Überwachungstechnologien ausforschen und klein halten muss. Und dass das aber eigentlich irgendwie eine rassistische Motivation ist, die also Geflüchtete eben als gefährliche andere wahrnimmt. Und dass das überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat, in der nämlich, das Menschen sind, die vor ganz schwierigen Situationen fliehen und hier Zuflucht suchen, und die nicht gefährlich sind, sondern die von uns Schutz, bei uns Schutz suchen.